Halli hallo liebe Individualisten und einen wunderschönen guten Morgen aus Wachsholm. Ja, wir sind heute am dritten Tag in Schweden unterwegs und heute geht es dann nach Stockholm. Ein bisschen die Hauptstadt anschauen und ja, ich bin jetzt gerade hier im Hafen von Wachsholm. Wir sind gerade mit der Fähre von dem ähm, da hinten von der Zitadelle rüber gefahren mit der Rollfähre, die ihr hier im Hintergrund seht. Und ich warte jetzt gerade noch auf meinen Bruder, dass er das Auto holt, weil die Parkplatzsituation hier in Waxholm ist etwas, Naja, sagen wir mal, schwierig und angespannt. Ähm, sehr viele Kurzparkzonen, ähm, sehr schwierig einen Platz zu finden, wo man das Auto mehrere Tage stehen lassen kann. Das heißt, wir mussten etwas ähm, weiter weg vom Hafen parken und dementsprechend fahrt mein Bruder jetzt mit dem Autobus zum Auto und kommt dann her, damit wir dann unser Gepäck, was dort drüben steht, einladen können. Ja, dann wie gesagt geht's nach Stockholm und dann ja, schauen wir mal, was der Tag noch so bringt. Schöne Grüße an den Martin von Survival Ost. Ähm, Nachdem du gemeint hast, du hast mich im letzten Video vermisst und ein paar Informationen zum Tag, ja, habe ich mir gedacht, ich nutze die Gelegenheit und erzähle euch mal noch ein bisschen was, bevor es heute so richtig losgeht. Und ja, ich würde sagen, bis später Leute. Ja Leute, ich wollte mich noch mal ganz kurz bei euch melden. Wir sind jetzt schon im Hotel und ich habe mir jetzt auch noch eine Dusche vergönnt. Und ähm, ja, jetzt gibt es dann noch so einen gemütlichen ähm, Tagesausklang. Quasi ein bisschen Videoschneiden kommt noch und natürlich für euch den Upload machen, damit ihr morgen in der Früh wieder was zum schauen habt. Ja, der Tag heute bestand im Wesentlichen aus zwei großen Punkten. Nach der Fahrt von wachsholm nach Stockholm ähm, waren wir zunächst Mal im Schloss Trottningholm, ähm, eine große Schlossanlage. Ähm, war sehr schön, sehr schöner Park auch, sehr schöner Schlosspark mit ähm, vielen netten kleinen Gebäuden noch drinnen, äh, sehr abwechslungsreich. So wie auch das Wetter heute, immer wieder mal Sonne, dann wieder Regen. War ganz witzig, weil wir eigentlich meistens im Regen ganz gut ausgekommen sind, tatsächlich. Haben wir ganz gut gemeistert heute. Ähm, aber ich denke, dass sich das Wetter jetzt wieder ein bisschen stabilisieren wird. Für die nächsten Tage hoffentlich. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, und dann ähm, sind wir nach Stockholm hineingefahren. Und haben dann noch eine kleine Poztur gemacht über... Knappe Stunde durch den Königskanal. War ganz nett, waren so die, die wichtigsten äh, Sehenswürdigkeiten von Stockholm, die man vom Ort aus sehen kann. Ja, und wie gesagt, das war's für heute. Morgen sind wir dann auch noch in Stockholm. Da werden wir uns auch noch äh, ein paar Sachen anschauen, aber dazu dann morgen mehr. Und ja, bis dahin wünsche ich euch schon mal, alles Gute, viel Spaß auf euren Touren. Schaut, dass rauskommt. Und wir sehen uns morgen, Leute. Euer Chris. Ciao, ciao.